Kurz erklärt, Thumbnail Thumbnail heißt übersetzt eigentlich Daumennagel. Ein Thumbnail beschreibt eine Miniaturansicht, welche eine Vorschau darstellt. Die kleinen Bilder und Grafiken dienen als Vorschau für die größeren Gesamtversionen, meist Videos. Oftmals wird ein Thumbnail automatisch aus Videos generiert. In Mediatheken und Videoplattformen ist ein aussagekräftiges Thumbnail jedoch enorm wichtig, um die Besucher dazu zu motivieren, das Video anzuschauen.